Audio, Michael Paveletz. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Filz- und Vetternwirtschaft wettert die Union und fordert wie auch die Linkspartei personelle Konsequenzen. Die sogenannte Trauzeugenaffäre bereitet Wirtschaftsminister Habeck weiter Ärger. Denn Staatssekretär Greichen aus seinem Haus steht unter Druck. Dessen Trauzeuge sollte neuer Chef der bundeseigenen deutschen Energieagentur werden. Während die Union schon laut über einen Untersuchungsausschuss nachdenkt, vertraut Kanzler Scholz bei der Aufklärung dann seinem Vizekanzler. Er ist Habergsmann für die Klimapolitik, Staatssekretär Patrick Greichen. Und in dieser Funktion hat er mitentschieden, dass zum Chef der Deutschen Energieagentur Dena Michael Schäfer berufen wurde. Schäfer ist aber auch Trauzeuge von Staatssekretär Greichen, der Vorwurf Vetternwirtschaft. Greichen hätte sich sofort für befangen erklären müssen. Das gibt er inzwischen auch zu. Die Linke und auch CDU-CSU fordern Greichens Rücktritt. Die Union erwartet Aufklärung auch im Bundestag. Wir werden nächsten Mittwoch die Ausschusssitzung des Wirtschaftsausschusses haben und haben auch verlangt, dass Herr Greichen selbst kommt und auch Rede und Antwort steht. Und wir werden eine entsprechende Anfrage, eine sogenannte kleine Anfrage mit mehreren Fragekomplexen, jetzt ans Ministerium reichen. Wirtschaftsminister Habeck hält an seinem Staatssekretär fest, der Fehler sei erkannt und würde korrigiert. Da, wo Fehler passieren, soll man sie nicht vernuscheln, vertuscheln oder wegreden. Umgekehrt, da wo keine Fehler passiert sind, wo Transparenz hergestellt wurde, wo die Brandmauern eingezogen wurden, da muss man dann auch sagen, das muss man voneinander trennen. Und dann mache ich meine Arbeit. Der Bundeskanzler äußert sich in Kenia zu seinem Wirtschaftsminister. Er hat gesagt, dass Entscheidungen, die falsch gelaufen sind und die kritisierbar sind, korrigiert werden müssen. Das ist passiert und ich gehe davon aus, dass auch alles andere entsprechend der Regeln, die wir haben, erfolgen wird. Die Dena hat inzwischen entschieden, sie wird die Stelle neu ausschreiben. Durch die Vorwürfe gegen Greichen sind nun auch Aufträge des Wirtschaftsministeriums an verschiedene Umweltorganisationen im Fokus und die Frage, ob dabei alles rechtens lief. Mitte 2022, zum Höhepunkt der Gaskrise, da hatten EU und Bundesregierung zum Gassparen aufgerufen. Und auch Zahlen vorgegeben, die EU peilte 15 weniger Verbrauch als im Vorjahr an, die Bundesregierung sogar 20 weniger. Diese Ziele haben Industrie- und Privathaushalte in Deutschland übertroffen. Um 23 sank der Gasbedarf zwischen September und Dezember 2022, so eine Studie der Hertie School. Anreiz dafür waren die nach wohl vor allem die damals stark steigenden Preise.